Morgen am 11.09. ist es endlich soweit. Die erste bundesweite Mietendemo findet in Berlin statt. Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen, um für bezahlbares Wohnen für alle zu streiten. Denn diese Regierung hat ja bei der Bekämpfung der Mietenkrise total versagt. Die Mieten explodieren und gleichzeitig sinkt die Anzahl der Sozialwohnungen immer weiter. Das ist ja völlig absurd. Und deswegen wollen wir als Linke erstens einen bundesweiten Mietendeckel, wir wollen einen Neustart im sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. Wir wollen Spekulation endlich bekämpfen und Wohnungen gehören nicht an die Börse. Lasst uns dafür gemeinsam streiten. Deswegen kommt morgen auf die Mietendemo und am 26.09. Die Linke wählen. Lasst uns diese Wahl zu einer Mietenwahl machen.